Ja, das wird heute gekostet. Herzlich willkommen bei den Alter, Tastoleos. Alter, leck mich am Arsch. Echt, bist du... Oh, Wir müssen alle tun für mehr Abonnenten und mehr und das alle. Das ist dein Ernst, oder? Wieso denn? Alter. Was ist denn? Wir testen heute die Insektenmischung. Also, ich, ich bin nicht amused. Weiter Surprise hat wir ihn rausgehauen hier. Gibt's die übrigens bei Amazon. Äh, Link ist in der Beschreibung, ne? ist ja klar. Wir haben auch extra Bier da zum Nachspülen. Ja? Damit Rico hier den gleich. Ich will das Zeug gar nicht sehen. Ey. Das ist direkt verzehrt. Das kann man so schon essen. Da braucht man nichts mehr machen. Das ist so nachhaltbar tatsächlich. Ja. Riecht schon ein bisschen holzig. Ich rieche nichts. Ich hab ein bisschen Schnuppen. Ich bin doch froh, dass das ist du Eke. Schnuppen hast. Das Wie, Alter? Das ist das dein Ernst? Das sieht doch aus wie. Bei Instagram sind die hoch. Snack -Insekts. Und hier wird ja auch noch mal erklärt, dass das total gesund ist, Insekten zu essen, anstatt Kühe. Was? Überlege gerade, ob ich zuerst kotze und dann esse oder esse und dann kotze oder Was ist, das? Das ist hier so. Ja, das ist äh, das einzige, ich wüsste das. Also ganz ehrlich, ich würde das ja wirklich nur essen, ich meine, gut, ich mache das für die. Ey, für unser Publikum also. Unsere Member mache ich das mal vielleicht. Gucken. das mal probieren jetzt hier. Dann. Als erstes, steht da drauf, was halt das hier mit. Also das sind natürlich Mehlwürmer. ja, der nimmt doch mal her hier. Boah, Mehlwürmer. Das erste Mal Mehlwürmer. Ey. Das erste Video ist jetzt hier mit dem Mehlwürmer. Und beim nächsten Video testen wir dann natürlich mal was anderes. Ne? Also, weiß ich nicht, was hier noch bei ist. hier. Von SnackInsects.com. Genau. Link hier unten in der Beschreibung, hoch zu Amazon. Da könnt ihr auch bestellen. Also, ja, das ich Positives ist, ist äh, Eiweißweich, ne? Ja? Genau. Sehr gesund, ja. Ich bin ja hier. Bin lang, Alter. <lacht> so sehen sie aus. Prost Mahlzeit. Mich haben wir davor geströbt, ne? Ja, ein bisschen. Eigentlich geht's. Also schmeckt ein bisschen Holzsee mm. hat die Konsistenz von so ganz dünnen Chips. Mm. Wenn man jetzt nicht wüsste, also wenn mm. ein dunkel Restaurant wäre, dann würde ich sagen, das ja. ist echt gut. Gut. Würde ich jetzt nicht äh, abends vorm Fernseher äh, essen, knabbern. Das ist ja ganz gesund und so, aber ich muss das, das sieht so halt so extrem boah, scheiße aus. Ja, guck dir doch mal das an. <lacht> das war's. <wir> mal <lacht> So, das waren jetzt die Mehlbürger, ja die kriegen von uns, weil sie so gesund sind, 1 von 5 Sterne. Ansonsten ist Geschmack äh, ist eigentlich okay, 2 von 5 Sterne. Ansonsten sieht das einfach nur kacke aus. Ich weiß jetzt ja nicht mehr wie teuer das war, aber war nicht so teuer. Das geht. Ein guter Snack für jede Party, war? Braucht man. Einen. Wenn Corona dann wieder vorbei ist hier, das ist der richtige Snack. Ein gesundes Snack. Ich bin mir sicher, die letzte Generation freut sich Ola drüber. Das ist hier noch euer Ding. So sieht's es aus. Esst mehr Insekten. Genau, Es esst gefälligst mehr Insekten. Und checkt den Shop. Genau. <lacht> Bis demnächst.